So, Aldo und Jens, die Gourmets von Gustini, ich möchte euch die Finocchiona vorstellen. Aber man muss eigentlich kein Feinschmecker sein, um die Finocchiona zu genießen. Sie ist ein traditionelles, toskanisches Produkt und kommt hier aus Greve in Chianti, unserem Städtchen. Die Finocchiona ist sehr weich, mit Pfeffer, Salz und wilden Fenchelsamen gewürzt und mit einem Schuss Rotwein abgerundet. Hier sind sie. Probiert mal, Wildfenchel. Das gibt diesen besonderen, unverwechselbaren Geschmack. Aber jetzt müsst ihr meine Finocchiona probieren. Seit 300 Jahren wird sie so von uns hergestellt. Sie ist quasi bei uns geboren. Eine absolute Falorni-Erfindung. Das Aushängeschild von Falorni. Auf der ganzen Welt berühmt. Wow, duftet wunderbar. Gut, oder? Sehr gut. Und, was sagt ihr? Großartig. Ich kann nicht viel sagen, man sollte es einfach probieren. Das ist eine typische Salami aus der Toskana. Toscana, Toscana ist Finociona.